Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Pro IQ Option. Ich handle 60 Sekunden, mein Start-Trade beträgt 2000 US-Dollar. Als nächstes suche ich meinen passenden Trade nach meinen Einstiegskriterien mit der Trader 5 unter Berücksichtigung der Tagesnews und meiner Indikatoren. Out US-Dollar. Sieht ganz gut aus. Aber leider schon zu spät. Okay, Euro US-Dollar. Allerdings müsste der Kurs noch etwas steigen. Okay, ich steige ein. gegebenenfalls nochmal okay, ich gehe gleich nochmal rein bis Ende des Jahres kannst du dich noch für mein Privat-Einzelcoaching 10.000 Euro bzw. US-Dollar pro Monat bewerben im nächsten Jahr ist es dann nicht mehr möglich, da ich ganz aufhöre 1.500... perfekt mal sehen ob ich noch einen Trade finde Euro Yen habe ich doch leider zu spät US Dollar Yen Hier steige ich nochmal ein. Bei einer Strategie gewinnst du meistens schon den ersten Trade, aber spätestens den dritten. Also deutlicher kann man einen Trade nicht gewinnen. Die letzten 10 Sekunden. Perfekt, bis zum nächsten Mal, adios.